Hallo und herzlich willkommen bei Kundenwachstum. In diesem Video erklären wir dir, wie du die neue Google Search-Konsole nutzt und welche tollen Features es für dich bereithält. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Wir befinden uns jetzt im Dashboard deiner Google Search-Konsole. Hier bekommen wir einen Überblick über alle für uns relevanten Daten. Der erste Graph zeigt uns die Leistung, also die Klicks der letzten Wochen und Monate an. Als zweiter Graph wird uns die Indexabdeckung angezeigt. Hier sehen wir, wie viele Seiten von Google erfolgreich indexiert und bei welchen Fehler aufgetreten sind. Dabei kann es natürlich sein, dass die Seiten bewusst von dir blockiert werden, sodass Google diese nicht erfassen kann. Das letzte Feld konzentriert sich auf die Verbesserung. Hier schlägt Google dir vor, was an deiner Seite noch optimiert werden kann, damit sie noch nutzerfreundlicher erscheint. Wie wir hier sehen, ist alles im grünen Bereich. Aber das ist noch längst nicht alles. Springen wir zurück zum Anfang. Du hast bei jeder Grafik die Möglichkeit, einen Bericht zu öffnen. Klicken wir also auf den Bericht der Leistungsübersicht, kommen wir auf eine Unterseite. Hier kannst du jetzt verschiedene Statistiken sehen, filtern und analysieren. So siehst du hier zum Beispiel die Daten aus den letzten drei Monaten. Berücksichtigt werden dabei die Klicks, die Impressionen, also wie oft deine Seite in den Suchergebnissen gesehen wurde, die Click-Through-Rate, welche daraus resultiert und die durchschnittliche Position auf der Google-Ergebnisseite. Das Besondere ist jetzt, du kannst deine Daten filtern. Klicken wir also oben auf Neu, sehen wir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Sagen wir zum Beispiel, dass wir die Anfragen aus Deutschland und Österreich vergleichen möchten. Dann gehen wir auf Land und im neuen Fenster auf das Feld Vergleichen. Mit dem Anwenden des Filters werden uns jetzt genau die Daten gegeben, die wir sehen wollen. Weiter unten können wir außerdem noch weitere Informationen einsehen und durch einen Klick auf die einzelnen Angaben filtern. Wenn du dir den Bericht zur Indexabdeckung ansiehst, kannst du genau sehen, wo Google auf Fehler gestoßen ist und kannst dir diese im Detail anschauen. In diesem Beispiel sehen wir, dass das Crawling für diese vier Seiten blockiert wird. Es handelt sich also nicht wirklich um einen Fehler, sondern eher um eine Beschränkung, an der Google nicht vorbeikommt. Als letztes werfen wir noch einen Blick auf die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Google weist Mobile First seit diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung zu. Achte deswegen also stets darauf, dass deine Seite für mobile Endgeräte optimiert ist. Wenn du etwas auf deiner Webseite veränderst oder sogar eine neue Seite hinzufügst, kannst du dafür eine Indexierung über die Google Search-Konsole beantragen. Tippe dafür einfach den entsprechenden Link in die Suchleiste oben ein und bestätige deinen Eintrag mit der Enter-Taste. Jetzt kannst du sehen, dass die Seite zwar keinen Fehler aufweist, jedoch trotzdem nicht indexiert ist. Um das zu beantragen, klickst du einfach auf Indexierung beantragen. Fertig. Jetzt kann es noch bis zu 10 Tage dauern, bis das Crawling seitens Google durchgeführt wurde. Wenn du mehr zum Thema Suchmaschinenoptimierung erfahren möchtest, dann schau unbedingt auf unserer Webseite vorbei. Neben zahlreicher Tipps und Tricks kannst du hier auch eine Analyse für deine Homepage vereinbaren. Das Tolle dabei, sie ist komplett kostenlos und unverbindlich. In einer Videokonferenz gehen wir zusammen deine Seite durch und wir erklären dir, was du für dein SEO noch verbessern kannst. Viel Erfolg bei der Optimierung wünscht dir das Team von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.